Hallo, ich möchte Ihnen heute gern zeigen, wie Sie bestehende Kurse bearbeiten können. Zuerst loggen Sie sich in Moodle ein. Um die Kurseinstellungen zu ändern, wählen Sie unter Meine Kurse den gewünschten Kurs aus. Wählen Sie hier in der oberen rechten Leiste das Zahnradsymbol und dann Einstellungen bearbeiten. Nun können Sie den Namen oder den Kurznamen ändern. Den Kurs mit Anzeigen für die Studierenden sichtbar machen oder den Kursbeginn anpassen. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, die Beschreibung des Kurses zu verändern. Ich kann hier zum Beispiel einen Satz hinzufügen, dass man in diesem Kurs die digitalen Vorlesungen des Kurses finden kann. Sie können außerdem ein Bild für den Kurs hochladen. Alle anderen Einstellungen lassen sich hier auch nach Belieben vornehmen. Diese sind jedoch optional. Am Ende bestätigen Sie das Ganze noch mit Speichern und Anzeigen. Somit haben Sie Ihren Kurs bearbeitet.